Einwegbesteck ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Heute werden wir die Einwegholzgabeln der Marke Silverbirch auspacken. Lassen Sie uns gemeinsam bewerten, wie hochwertig die Produkte sind. Die Gabeln sind gut in einem Markenkarton verpackt und zuverlässig vor Schmutz und Staub geschützt. Es sind 2.500 Artikel in der Box. Es ist Zeit zu schauen, was drin ist. Die Gabeln sind bequem in Beuteln zu 50 Stück verpackt. Die Gabel sieht ordentlich aus und liegt angenehm in der Hand, ohne Rauheit. Keine fremden Gerüche, natürliche Farbe, ästhetisch ansprechend. Beachten Sie, dass die Gabel für Babynahrung geeignet ist. Es ist sicher für das Kind und es kann sich nicht damit verletzen. Die Gabel besteht zu 100% aus Holz und ist sofort einsatzbereit. Umweltfreundlich, natürlich, ohne Umwelt- und Gesundheitsschäden. Was ist mit dem Preis? Erst vergleichbar mit dem Preis einer Kunststoffgabel. Holzgabeln sind daher eine sehr wertvolle Alternative zu Kunststoffbesteck, insbesondere wenn sie sich um die Umwelt und die Gesundheit kümmern. Auf der Webseite des Herstellers Silverbürch können sie Holzgabeln und anderes Einwegbesteck bestellen. Es gibt ein Angebot sowohl für Groß- als auch für Einzelhandelskäufer. Sie können eine Großhandelsversorgung arrangieren und eine schöne Box mit 20 oder 150 Bestecken kaufen. Bestellen Sie kostenlos Muster, um die Qualität selbst zu bewerten. Hinterlassen Sie eine Anfrage auf der Website und die Manager helfen Ihnen bei der Auswahl der Produkte.